Gut, dann starten wir die Show. Gehen. 10, 9, 8, 7, 8, Kamera 2, 5, 4, 3, 4. Danke. Danke. Herzlich willkommen, Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Rein oder Raus. Guten Abend, meine Damen und Herren und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Battle Brains, der Sendung, die wir schamlos aus US-Formaten zusammengeklaut haben. Herzlich willkommen zu unserer ersten Ausgabe unserer neuen Hip-Hop-Show Hallo und herzlich willkommen zur ultimativen Show von Studenten für Studenten. Mein Name ist Philipp und ich darf euch herzlich begrüßen zu Freibier. Und deshalb spielen heute in einer rein oder raus Sonderausgabe um den Verbleib in der Bundesrepublik Deutschland. Ein Kandidat mit geflüchtetem Hintergrund kämpft heute um die Aufnahme in unserem Land. Sorry, ich weiß nicht, was Sie davon halten, liebe Zuschauer. Ich weiß nicht, nicht nur das, es ist, es ist Leichenfrederei. Das macht man nicht. So. Nein, nein, nein, nein, nein. Ich weiß jetzt auch nicht, aber egal, um mich geht's ja gar nicht. Lassen wir doch mal den Jolle was dazu sagen. Ich finde das auch total Quatsch. Und jetzt geht es natürlich um die Frage, welche Spiele haben wir ausgesucht. Wir haben die Kategorie Fußball und die Kategorie Motorsport. Einige im Publikum denken wahrscheinlich jetzt schon an das richtige Spiel. Natürlich spielen wir jetzt eine Runde Rocket League. Ein Spieler läuft. Von vorderen, bitte greifen. Der Ball ist jetzt hoch auf dem Mittelfeld. Der Bus wird unten rechts noch nicht eingesetzt. Wäre Es aber ideal, um den Ball Richtung Rotes Tor zu bekommen. Team Blau schafft es auch echt schon gut. Man sieht, dass Joey schon eine Ahnung hat, was er da macht. Und er ist schon das erste Tor gefallen. Ist das dein erstes Tor? <lacht> Und wenn ich jetzt, egal ob bei Tin oder LeVu, wie muss mein Profil aussehen, damit ich die besten Chancen beim anderen Geschlecht habe? Oder beim gleichen, ist ja egal. Ja. <lacht> wir die Fliege. Und passt du auf unsere Rechnung auf. Wir zahlen das. auf eure Rechnung. Ja, wir kommen Wir ja, haben 12 ja, Kölsch, 3 Cognac und 13 Schnaps. Und das für jeden kommen. Einzelnen von euch. Thank okay. you.